Ach, da waren ja auch noch welche. <lacht> Habe ich mir daran gedacht. So und da du jetzt hier noch oh, die Leichtaxt 20, 98 perfekt. <lacht> ich hätte ihn auch allein geschafft, aber danke. Wie schnell die am Leveln sind alle. Du bist glaubt du nicht, einige Leute finden Kacke auf so eine Art zu Leveln voll nervt ne? Obwohl hat eigentlich überhaupt kein Problem mehr gerade ist, ne? Da ist einer der Gründe, warum einige Leute irgendwie weil er nicht schwächere Einheiten nicht mögen, weil die ja machen müssen, jeden Kill irgendwie denen zu füttern. <lacht> Das finden einige Leute nervtötend den Fire im spielen. Einige Fire Emblem Veteranen. In Fire Emblem äh, Awakening gab es zum Beispiel so ein so Nebenquest, wo du so einen Dorfbewohner rekrutieren konntest. Die Sache ist aber, der Dorfbewohner schließt sich einen nur an, wenn man im den Level irgendwie ein Level up mit dem bekommt, ne? Und Leute finden das irgendwie voll Kack aus dem Grund weil er ist der ist super schwach aber der wird zu einer der stärksten Einheiten im Laufe des spiels mit so der ist unglaublich schwach der, der macht irgendwie so, so zwei drei Schaden oder so so im Vergleich zu anderen Charakteren die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Juck. irgendwie so weit mit weil nicht nein ich komme nicht ran. zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwie weil nicht 5 6 10 schaden machen ne? also macht unglaublich schaden man muss den wort durch jeden schaden füttern ne? und dann benutzen leute und dann sehen irgendwie die leute so das ist eigentlich ja bei neueren spielern jetzt wo ich nachdenke ne? die sehen den charakter und denken sich so oh mein gott der charakter ist ja irgendwie innerhalb von 2 drei hm, überlebst du nicht? mal der charakter ist irgendwie unbrauchbar ne? weil er halt so schwach ist ne? die sache ist aber der charakter ist super stark wenn man den wenn man den kills füttert, ne? die sache ist halt nur man muss halt auch am anfang des spiels machen ne? wenn die karte wenn die gegner noch schwach genug sind damit man den auf wenigstens was abzieht ne? aber einige leute die das spielen wie zum ersten mal spielen die nehmen dann irgendwie weil nicht die, die sehen hat irgendwie zum ersten Mal so, oh, den seine Werte sind der ja Kacke den benutzt nicht, ne? aber dann irgendwann. da ist meistens bei YouTube an, dann bekommen die irgendwie so Nachrichten. So, ey, hör mal, ich habe von einigen Leuten gehört bekommen, dass dieser Charakter super stark ist, wenn man den trainiert. Ne? Deswegen entscheide ich mich, den jetzt mal mitzunehmen. Ne? So fünf Kapitel nachdem man den so bekommen hat, ne? wo es noch gefährlicher ist, den hoch zu trainieren. Also ist ja, und dann enden die meistens immer da in der situation hat die ihn gar nicht benutzen weil wir halt zu spät entschieden haben sich den zu trainieren und ja leute ist klar hat ihr dann irgendwie einen voll unbrauchbaren charakter hat, zu dem zeitpunkt okay, man kann nicht irgendwie den charakter irgendwie erst am ende des spiels irgendwie so sich entscheiden zu trainieren wenn schon alle gegner irgendwie zu stark für die wie die eigentlichen Charaktere sind die, man benutzt das ist immer so schwachsinnig. So weißt du was hier das ist ja niemand anders da. Ne? Genauso ist das hier mit den mit den Karten, die ich jetzt habe. Ne? Die sind jetzt natürlich noch ein bisschen unterlevelt im Vergleich zu anderen Charakteren, die ich jetzt habe. ne? Deswegen habe ich mir auch geschworen, die ja alle direkt einzusetzen im nächsten Kapitel. Weil noch schwächer sind die Gegner jetzt nicht, ne? Die werden ja immer stärker, ne? Schwächer werden die Gegner nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt, ich muss die so früh wie möglich alle trainieren, damit ich noch eine Chance habe, die nutzen zu können, ne? So cool. also ja man muss schon so ein bisschen das wollen irgendwie Und die sache ist jetzt nicht so als wäre irgendwie unmöglich irgendeinen charakter zu trainieren ne? jeder charakter kann trainiert werden man muss sich nur entscheiden das auch zu wollen man kann wollen wenn ich jeden charakter den man bekommt egal wie schwach hoch trainieren. man muss es nur wollen das ist nicht unmöglich. Es wird immer irgendwie Gegner geben, die man erledigen kann, die man irgendwie schwach genug runtergedrückt hat, damit man irgendwie eine Chance hat, mit einem Charakter irgendwie ja mit diesem Charakter irgendwie die Kills abzuholen. Ich kann ja zum Beispiel hier reingehen ne, und sagen, oh, der ist ja voll down. Ne, Dann könnte ich jetzt mit meinem Hauptcharakter wegpusten oder mit mit Gold, mary oder was weiß ich. Ne. Aber nee, der Typ ist halt ein bisschen geschwächt ne. und die haben wir noch. Celestia, die noch ein bisschen unterlevelt ist, ne? Vergleich zu so den anderen Charakteren. auch oh, guck ich meine mal an, ne? Da kann man noch mal machen, ne? Oh. So einfach geht das. Oh. Ja. ein halbes Level ab entfernt. <lacht> so einfach geht dat, ne? Oh, Leute, das, ne? Leute sterren immer so hin so im sinn von, ne? Oh, das ist möglich, das geht doch gar nicht, ne? so er ja ich überlege hat wie ich das mache in den kann ich die leute hier anlocken ich würde schon eher lieber die leute hier anlocken nee, dann packe ich jetzt celestia hin aber ich machen werde ist erst einmal Also, weiß was ich mache ich mache erstmal hier jetzt will ich erstmal sehen was passiert nachdem sie sich wieder zurück ob sie jetzt ihre eigene dingens auch verloren hat oder also ihre eigene Bandfähigkeit der bandleiste oder warte jetzt eine separate so eben packe ich gleich hier rein er kriegt das hier wieder damit er wieder voll ist ne? sie, sie packt dann dann wahrscheinlich hier rein so, ich lasse ich noch obwohl du bist kurz vor obwohl eigentlich nicht nein ah, da das ja ne? Hm. Ah. Aber ich weiß genau, was jetzt als nächstes passiert, ne? Ich glaube den hier an und dann kommen auf einmal die hier so. Ah! Da können ich erstmal um die, ne? Falls sie auf mich zukommen. So, ne, sie hat ihre eigenen Dings noch gehabt. So hat mich da aber ah, ich habe meine eigene benutzt. Okay, dann brauche ich da gar nicht einsammeln. einfach nur den ja einmal um ne? oh, mich ist voll. Dann gehe ich hier rein und mir das hier Boom. Jetzt kann ich wieder tanzen. So, sein brauche ich jetzt eigentlich nicht hier. So, mein Plan ist jetzt die anzulocken, weil, wenn er sich nicht bewegt, wenn er sich bewegt, nachdem ich die angelockt habe, cool, aber das ist jetzt nicht so schwierig. ne? Wenn ich aber ihn anlocke und die kommen dann alle auf mich los, dann ist das schon wieder voll nervtötend. Deswegen machen wir so, so viel dazu. <lacht> Ach man, ah, steht jetzt genauso. Weißt du, was ich machen könnte. Ich könnte ihn einfach nur abschießen. <lacht> ja, ne? ich könnte ihn mit Dings abschießen, ja. Ich glaube, das wäre irgendwie die beste Lösung, ja. Nein. Okay. Ich habe eine andere Idee. 25 hat er abgezogen, ne? Du hast... Okay, als wenn ich hier reingehe. Ja. So. Ah, mm. oh, warte mal, das ist perfekt. Dann gehe ich hier hin. Dann ist Sehensicherheit. Was mache ich da Okay. war mal so, ne? Ich glaube nicht, dass ich Roy abschießen muss. Wenn doch, dann ist halt auch ein Ding zum Aufladen. So, Weil machen das mal den, ja. Bonk. Jetzt kommen die fünf Raketen des Todes. Warum nicht sieben? Den kommt raus, vor allem sieben. da aus meinem im sieben. Aber irgendwie perfekt, irgendwie sieben Schüsse auf die zu werfen so dann gehe ich hier hin und hier hin. dann ist sie aus der reichweite von einem cool ja prozent ich. den mal kurz ein schlückchen ne? ah, nee, So, dann nehme ich mal sehr stark an, weil ich den jetzt angegriffen habe, kommen jetzt die alle auf uns los, ne? So, hier hat er irgendeiner Meteor, ne? Aber... nichts also, an Reichweite. So, mein Plan ist jetzt... 39... 39, 39. 39 ich könnte los eigentlich dahin packen und der kümmert sich mal aber er ist schon wieder so weit entfernt natürlich also meine einfachste lösung für diese situation ist jetzt ich packe natürlich wieder jemanden hier voll rein nur flug einheiten ich dachte eigentlich ich kann da auch hin. So, meine Strategie ist, ist ich packe wieder einige Leute in, die ganz sicher alles überleben. Ne? Zum Beispiel Sie ja mit dem Würgentöter. Ich habe keinen Schwertkämpfer. Doch, ich habe einen Schwertkämpfer sich gerade. Sie, sie kann sich um die kümmern. Erzählen wir, der Magie. weil Sie müsste ja eigentlich hier. So, also ich packen wir hier hin, ne? oder hier So, eine idee wir müssen uns erstmal wieder ja pise würde ich sagen dass ich wieder so platzieren dass hier nur bestimmte charaktere anvisiert werden so, du musst hier hin wo ist Temera hierhin weil ich weiß die bewegen sich jetzt auf uns los ne wir wetten dass ich dass die sich jetzt bewegen ersten zum zweiten das spiel ich glaube das spiel ist irgendwie zu einfach programmiert weil ich das schon voll durchschaue so also so alles was wir jetzt machen müssen ist Los kann sich jetzt wortwörtlich hier hinstellen, ne? Und sich um all die Leute hier kümmern. Hat ja, da keiner am Panzerbecher, irgendwie so ne? Niemand wird ja Schaden machen gegen ihn. Ja, okay, die werden ein bisschen Schaden machen, aber... Ja, die werden gar keinen Schaden machen, sich gerade. so dann kann man jetzt wieder voll einfach hier manipulieren ne? wir packen jetzt erst einmal leute hier überall hin die garantiert überleben So, ähm, wo ist hier so, nein also ah. Ah, kann sich jetzt nirgendwo ja aus dem weg bewegen nein na gut ähm, aber sie hat sie hat eine geschicklichkeit von 20 sie wird gar nicht mehr verdoppelt jawohl 75 na, so ein bisschen ausweichen da warte mal 29 ähm das heißt, sie nimmt zwölf Schaden mal. Das wird sie genau töten. Eine, eine, einer von denen macht 39. Das ist ein Tomahawk. Okay, warte also sie müsste halt überleben, ne? Ich werde doppelt Ruf machen, aber ja, warte mal, wenn ich einen Tomahawk ausrüsten, ne? Was ich aber nicht will, glaube ich. Ich würde auf die Orkanax ausrüsten, ne? So, kann ich kann ich dich hier hin bewegen ja wer trifft mich hier der und Silvaax da kann ich aber noch einer treffen von ja gehen wir hier hin so. oh, nee. <lacht> okay ja, das haben wir noch sind zwei Verdammt. So, warte mal aber ich dich ja packe hm, ein bisschen ja also er kann nur für eine Person getroffen werden aber oh, der könnte ein bisschen sollte aber in Ordnung sein alles Na, wir sollten das überleben eigentlich wir sollten das eigentlich überleben. Oh. Nee, das ist okay. Ist okay. Okay. So, und die gehen jetzt auch los. Ja. Ich glaube einfach mal meine legendäre Lanze weg. Oh, das Kapitel ist so entspannt im Gegensatz zu dem als sie hat ein bisschen angst vor den krit chancen von denen aber das glaube ich gut Boah. Ah, ah, der eine noch kommt ist fünf muss er ja unbedingt brechen aber ich hätte ihn sogar erledigen können im konter kein schaden ich stich dich ein ja am treffen auch noch so muss das ich kann ich mir mal mein ein Level ab hier abholen ja, du, du kriegst da sowieso ich kenne dich doch du kannst doch nicht anders ne? du musst es doch haben so, dich ich kann ich glaube bestimmt mit dem tomahawk down ne? oder ich habe einen Bogen stimmt Puh. Also sie kann aber euch nicht treffen hätte ne? ich vielleicht mit Neil äh, mit, mit fall oder nell liegen können, aber... Da die Level 5 schon. schnell schon aufgeholt haben. Und sie hat doch schade gelernt, was voll ist. Das ist nicht so eine gute Fähigkeit, finde ich. So, ich möchte dich, weil wir sind kurz vor einem Level ab mit ihm. Da können wir doch einmal draufhauen, ne? Nein, da reicht er ja immer noch nicht. So, dachte, die Leute sind alle so weit entfernt. Ne? Oh mein Gott, warum sind ja alle so weit entfernt? Ugh. Dann, dann, dann, dann, dann, dann. Ja, schon besser, war auch immer nicht gut Damit treffe ich wahrscheinlich nicht. Jetzt sehen wir das aus. Ah, ja, versucht. Boom. So, ähm, 35. Ich mein Blues überlebt auf jeden Fall, aber... Pff. das ist natürlich nicht so gut ne so 29 jetzt glaube ich nicht so gut ähm, lass ich mal kurz hier ein paar Leute wegpusten nur um sicher zu gehen ne nicht so viele Leute ja warum rennen die uns alle töten So, vielleicht mit dir noch ein hier weghauen nicht auf wen die losgehen würden entschuldige was entschuldige was Okay. jemand sie hat mehr angriff als magie oder die haben ja bei beiden ritter haben ja normalerweise niedrige resistenz deswegen habe ich gedacht damit ich mehr schaden aber scheint nicht so wir müssten eigentlich alle in Ordnung sein gerade ne? so kann ich dich anlocken bitte mit einem Speer ja perfekt so bestimmt auf Silos ne Ja, ausweichen und so ne so wenn ihr beiden auf sie losgeht 37 und 39 ne Sie hat ein Tomahawk, aber seid ihr so blöd und geht ihr auf sie los? und Auf ihn losgehen, wenn er wollt. Also lass mich raten, wenn ich mich. Wenn ich mich Roy annäher, dann kommen auch überall Weibern, ne? So. Okay. So. Äh, ich wollte ich dich wollte ich immer ein bisschen wenn... so viel treffer wahrscheinlich wie helfen nicht als da vielleicht weil ich halt einmal hoch ne und ja nachher haben wir ja noch eine level 10 mission ne? das heißt genauso chillig ist wie diese ja wenn wir da mit dem leveln ja nicht so schwierig sein wir haben jetzt schon alle so ungefähr fünf level bekommen ne? also sie hat schon fünf level bekommen Und jetzt auch die anderen irgendwie ein paar ein level bekommen Und dann haben wir zwei level die schon eingeholt hier mit unseren schwächeren Kackern ich glaube die hauptsache ist level 14 dann ne? aber irgendwie so noch ich glaube von marfen ist äh, ja, ne, das ist auch level 14 glaube ich das hat gar nicht mal schauen also ähm, okay weil ich glaube ich habe nur ein heilung in mein vorrat ne? mal so welcher kaufen Für Momente wie diese Some people wait a lifetime Ah, ich habe keine Band dafür. eine Band Erfahrung. So, das war auch chillig ehrlich gesagt. Da oh, sind nur noch die übrig, sehe ich gerade. Ähm, hier ist meine Vermutung, ne? Ich lock ihn an und Roy kommt hier rausgerannt. Ich lock sie an, Roy kommt hier rausgerannt. Es kommen einige Weibern ritter, die mich von überall angreifen kommen. Ne? Wie viel wetten? Langsam weiß ich, wie hat hier abläuft in dem Spiel. Ich glaube, ich weiß, wie ich mich um diesen Meteoriten-Typen kümmere. Typen meine ich. Aber dafür brauche ich mit Magdalenes ein so ein Ding, ja, ne? Ich nehme mir das an ne? Sonst habe ich sowieso keinen. Der hat gerade braucht. ja irgendjemand noch hp aber oh, die erfinden welche verdammt like. okay dann haben wir dich eben so hoch durch support und so ne da gibt support So, ähm, zwei Möglichkeiten haben wir ja, ne? Wenn ich nicht erledige mit einschlag da wäre gut. Ich habe sorgt für gefühlt jetzt wird aber nicht reichen. Obwohl das ein Magier. Ja, mal schauen wir jetzt hier ab. Ich sage voraus. Dass sobald ich dahin gehe, dass sich die hat äh, ja noch mehr Drachenleute gleich kommen, ne? so langsam weiß ich, wie das Spiel abläuft. Ich war schon gerade vorausgesagt, wann sich die Gegner bewegen. Lernen da hatte ich auch recht. Ich glaube, das Spiel ist etwas vorausschaubar mit der KI. Ich verstehe sowieso nicht, dass dass du in jedem kapitel mehr oder weniger einen boss kämpfen muss ne? aber die kommen alle auf ein zugrand also guck mal hier erst auf dem schutzfeld ne? ausweich plus 30 heilung plus 10 in jeder runde unzerbrechlich das ist eigentlich eine perfekte position für den boss ne? der hat immer ausweichen 102 ne? das heißt den zu treffen wird eine absolute Qual sein, so wie es halt in oldschool fire leben spielen gewesen, ne? aber aus irgendeinem Grund bewegen sich die Bosse ja alle aus ihren Versteck raus und sorgen dafür, dass ich das okay Pff. nehme. Ich macht die Kämpfe viel zu einfach. Irgendwie da ist genau das, was die Kämpfe, die Bosskämpfe in früheren Feiern, wenn ich so nervt, gemacht hat. Versucht gerade gegen... Versuchst einen Boss irgendwie zu erledigen, der ist die ganze Zeit irgendwie auf so ein Thron oder so verschanzt hat, was sehen mehr Abwehr und Ausweichen und Heilung zugegeben und so hat. Und ja, du kriegst ihn kaum getroffen, ne? selbst mit deinen stärksten Charakteren. Und dann stehst du da, so oh, was mache ich gegen den? Ne? Den kriege ich nie im Leben down. Ne? Und machen die Bosse hier, die rennen die ganze Zeit auf ein los, was halt das irgendwie viel einfacher macht und ich habe eine menge charaktere also ich werde das hier alles erledigt ging warum was jetzt hier passiert Ne? Ah, jetzt kommen die ich habe sowas von gewusst aber die bewegen sich noch nicht mal. mehr geld ich sehe mehr geld das gelootet wird ähm, Ah, verdammt das ist ja schon wieder also ein schritt hier entfernt sein hm. so kann ich dich hier platzieren ja ne. wir erwähnen dass sich roy im nächsten zug bewegt Habt ihr mehr Resistenz oder... Ihr habt mehr Verteidigung als Resistenz, ja. So bin ich halt gewohnt. No, ihr seid zu weit entfernt. Warte also mal, was mit Roy eigentlich? 47. Nah und und Ferrakampagne für Lanzenmeister, Würmtöter. Selbst Roy macht nicht irgendwie Schaden gegen irgendjemanden. Ich meine, das macht jetzt keinen Sinn. Der ist schon auf Maximum-Level, ne? Deswegen ist er wahrscheinlich schon in Level 40, ne? Der, ist, der sollte wahrscheinlich erst so Level 35 oder so sein, ne? Sieht Lanzenkämpfer, ja Magdalen, geh du mal dahin. Ah. Im Fall, hat die sich hier bewegen wollen, da, den nee, jetzt wegen dem Manikati, ne, mit die Schwerter. Ich wollte schon sagen, warum haben die Schwerter jetzt? Ah. So, geht mal da nach rechts bitte. Könnte meinen diese Dachen werden irgendwie voll nervig, aber die sind voll vorausschaubar, wenn man Charaktere hat. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt daran liegt, dass ich irgendwie zufällig irgendwie einige Charaktere dabei habe, die irgendwie alle sehr gut sind gegen solche Konstellationen. Aha. hey Was geht na, daneben eine menge ausgewichen in diesem kapitel mit so hohen zahlen mit 79 80 irgendwie voll oft bin ich irgendwie ausgewichen heute mit so hohen zahlen der okay, bewegt sich immer noch nicht der hat halt keinen bock darf ich mal ganz kurz boxen 6%. prozent Okay. So, und level up. Das ist alles, was ich haben wollte mit dir. So. Beteiligung und Glück. Ich etwas stärker wollen. Etwas. Oh, stimmt. Und sein Ding. Du bist weg vom Fensterchen, ja, cool. Und noch mit ihr und jetzt eine macht sie auch so Lanzenposen wie war, wie ist sie noch mal obo vor einem Feld. ja auch immer so coole Posen gemacht. Durch, wenn du kennst, es ist auch nicht schlimm, aber versuch nicht zu ketten, weil er hatte heute auch noch nicht so viel Level hat ja Noch gar kein Level Up, aber die Charaktere sind wichtiger, gerade weil die noch unterlevelt sind im Vergleich zu meinen anderen Charakteren. kleine mini dinge auf den geschossen. So. so, wenn ich Magdalen da reinpacke, wenn sie hat da wohl überleben. Ne? Wenn ich dir in dieses Chaos hier reinpacke, wenn ich Glück habe, wird sie sogar alles erledigen, außer ihn ja natürlich. Einer muss ja natürlich dazwischen sein. Ne? Du bist nicht magdalen. Du äh, 29 Verteidigung. Sie hat eine Menge Geschwindigkeit im Moment. Sie wird keine mehr gedoppelt. Ne? Okay, machen ne? wir das. Halt, ah, war aber ich hier so eine Mauer gebaut habe. Äh, warst du ein Schwer? Okay, ich habe ich hätte lieber wenn Er angegriffen wird als andere meiner Leute. Na, ah, bis auch noch in Reichweite. So, dich krieg ich kriege auch nicht daraus, Ne, daraus aber nicht so schwer. Er wird wahrscheinlich auf ihn losgehen. Ne? Ja. Ja, er wird gedoppelt. Wie sind möglich schon wieder? Oh, oh Gott sei Dank. Ich dachte, ich kann ihn nicht rausbewegen. Ja, wer fehlt noch? Anna. gehst sogar auf ihn los. Er hat schon 50 HP. Ey. Okay. Also ich habe sie jetzt da allein gelassen, aber dürfte eigentlich kein Problem sein. Wenn du treffen wir, es wäre sehr gut. Das ist aber nicht. Warum nicht, Mädchen? Jetzt schon fast aufgeholt ja Hallo, schon Level 6. Mehr Verteidigung, mehr Stärke. Wir brauchen General nicht. So. Hm, soll ich in die Offensive gehen oder... Also, dann ist ja außer Reichweite, ne? Für den Fall, dass sie ja, Warte mal ihr habt sie war ganz so schwer da muss ich wohl einmal kann ich mit dem portiv einsetzen lieber das Andreo reo hier äh, da wird auch reichen, ne? ja. Ach, aber reichen du konntest mich ja Nein. Hey. Cool. schon wieder irgendwie so 80 prozent oder so was ist denn mit dem ausweichen leute damit klappt heute wir wahrscheinlich die perfekte level irgendwie ausgesucht gerade ne? so wie was mit ein paar support und ja nee, warte, ich muss ich muss gregory hier empfangen bist du so, sicher in der lage hat benutzen zu können ne? Ja, weil überhaupt nicht mal siehst cool. Perfekt. Ja, mit dem Level läuft das hier. Ich bin halt gut. Das ist perfekt gerade mich gar nicht beschweren. Ich weiß, ihr bekommen keine Supports, wenn ich hier, wenn ihr keine AP, in den keinen AP fehlen, aber trotzdem. Okay. ich nicht kontakt weil du ein hast <lacht> dich kann ich erleben da müssen ich Glück habe spitz ihr ding schon wieder auf okay. schon ein bisschen heftig so. ich hätte halt schon der 24 erst vier ich weiß gar nicht weise haben irgendwie Die bekommen irgendwie Buchharmonie, oh, ne? Ist das, glaube ich. Oh, hey. Wie kann ich so Erfahrungspunkte holen. Oh, mal so, oh, wollte ich eigentlich überspringen. Ich habe ihn gebochen, stimmt. Dabei aber... Gegner werden ja gebrochen wenn die nicht angreifen mit, mit Waffenvorteil. So. Maximum Erfahrungspunkte abgesandt. So, sind die immer noch hier, ne? So, wann entscheidet ihr euch mal, euch zu bewegen? Ne? Wahrscheinlich, wenn ich euch hier anlocke, ne? dann locken wir dich mal an. Voran, 41. Spätestens dann wird ja wohl Roy sich bewegen, ne? Wenn er sich danach immer noch nicht bewegt, ne? Dann... So, ich glaube, andrea hat die meiste Resistenz, ne? Oder Gregory? ich hat er ja mittlerweile schon mehr, ne? Ich weiß nicht. Also, hier, 30. Okay nehme ich mal kurz dich hier. Und ich leibe mal... Nee, vorne will ich glaube ich nicht. Obwohl ausweichen minus 30. Hm. Ha, kann ich gar nicht benutzen. Cool. Ähm... So. Celestia. Jetzt mit dir. nicht Okay. Jetzt passt mal auf, wie das hier abläuft, ne? So, dann gehen wir hier hin. Kann ich auch eigentlich hier hingehen und ihn erledigen. wenn wir ihn schon mal angreifen, ne? ich weiß nicht ob diese level übrigens irgendwie eine anspielung an irgendwas ist ne? aber ich glaube eher nicht also ich glaube schon aber ich kenne sie natürlich nicht ne? weil ich halt nicht so ganz drauf bin mit Emblem also 6 ich bin mir ziemlich sicher dass man Thema, wo bist du noch mal kurz hier? Deine ich will folgendes machen: ich Will ich hier bewegen für mehr Schaden, und damit ich deine Drachen einsetzen für weniger Schaden? Boom. Dann habe ich so einen kleinen Plan. Hier also der, der kampf wird jetzt hier nicht schwierig sein gegen roy. roy wird jetzt nicht so schwierig sein roy ist eigentlich nur gefährlich mit seinen komischen super angriff bewegt mich natürlich nicht weißt du, also was für Eine Fernkampfwaffe? ja natürlich aber dagegen kann ich auch was machen pass auf <lacht> ähm, einen moment dagegen gibt es auch was von den So erst einmal was pass jetzt passt mal auf ne? oh, pass auf man jetzt kommt pass auf alter jetzt kommt da äh, kriegst du dich nicht mehr ein So, sieht natürlich jetzt ein bisschen gefährlich aus, ne? Ich könnte natürlich nicht jetzt ihn erledigen, ne? Ich hoffe, ich kann ihn erledigen. Kann ich. Kann ich nicht? Äh. CB, was ist mit... Ähm. Ähm, wer hat hier voran Excalibur? Sie hat wahrscheinlich ne. Ach, ich fasse es nicht, dass mir schon wieder einer P fehlt. Das gibt's es aber so kannst du gar nicht erfinden. ja dann machen wir so, ne? So, oder so, einer muss ich So, wenn er jetzt immer noch still ist, ne? So, hier, pass mal auf. Ernsthaft. Du bleibst einfach da stehen und lässt dich abschlachten von mir. Du bleibst einfach da stehen und lässt mich den ja abschlachten. Habe mit einer P überlebt, habe ich jetzt. Das ist jetzt nicht wahr, Mann. Das jetzt nicht mal. Aus. aber Das hat einfach so Kapitel von allem bisher. Weil ich dachte hier mit Kaias Kapitel irgendwie vergleichen, ne. Wo ja die ganze Verstärkung zum kam, dass ich mich zum Kaiya hin kloppen musste, ne. Aber also, was ist das? <lacht> Right. ich habe alles im griff ich habe ich habe irgendwie gesehen dass der keine chance gegen mich hat hier ne? ähm. was weil es ja los Oh, der kann mich sogar erledigen. Was ist ja los, Mann? Alter, ich greife ihn endlich an. Der greift noch nicht mal zurück an. Was ist denn los? Ich bin in seiner Reichweite, er greift mich noch nicht mal an. Was ist denn los? Ich stand wortwörtlich in seiner Reichweite, ne? Und er hat mich immer noch nicht angegriffen. Was ist hier los? Okay nämlich ne? also nachdem was ich in den DLC ja durchgemacht habe so eine so hier ganz schön willkommen gehen wir da mal bitte so. ich nehme an ihr tut sich nur irgendwie was sobald ich irgendwie in Roy's Reichweite bin, ne? aber da ich die ganze Zeit aus seiner Reichweite bin. Ich weiß ja nicht, was er machen soll. So, ich habe all meine Bündnisse noch voll. Ne? okay, die Kritschance macht mir ein bisschen Angst, aber... Aber hat den kriegen gar nicht gedaunt hier, ne? Hm. Erfahrungspunkte? Ja, genau das brauche ich natürlich genau, das brauche ich natürlich mit ihm, ne? Doch, klar. So, Entschuldigung, was? mein so, muss so machen, ne? Ja. Gott, wenn ich nehme aber nicht schon. Okay. So, ist das mal sehen, sie gibt doch bestimmt jetzt eine Fähigkeit, ne? Oh, sehen Ah nee, kann ich doch schon, glaube ich nicht. Ne? Ich weiß nicht mehr, was das macht. Aber warte noch mal. Ich denke zu anhand der Durchschnittswerte gegnerische Verteidigung und Resistenz. Okay. So, ähm... lass mich mal kurz ja was machen, ne? Ihr wisst ja, wie magier hier Ausweichbonus ignorieren. Ne? Alter, trotzdem voll viel Ausweichen. Ja, yeah, was geht ab? Also getroffen. So. Er bewegt sich immer noch nicht. Bewegt er sich gar nicht? Da kann natürlich auch sein, ne? Das sich gar nicht mal bewegt ausnahmsweise. Ah. Da kann natürlich auch sein, ne? Dass sich mal aus, dass die bossen sich ausnahmsweise mal nicht bewegen. Ja, ne, ich glaube, da ist sogar der Fall wegen seiner persönlichen Fähigkeit, ne? Wer ich halt sehen. Das ist irgendwie alles hier symbolisch, dass irgendwie Roy der schlechteste Lord von allen ist. Ich hat schon mal erwähnt, glaube ich, glaub, ich hat mal irgendwann erwähnt, aber Roy ist der schlechteste Lord von allen, der von allen auf jeden Fall du kriegst eine option den weiterzuentwickeln, zu entwickeln zum einem zu machen oder ein ärzt oder was auch immer er wird so ungefähr so zwei kapitel vom ende des spiels und das ist viel zu spät zu dem zeitpunkt hast du schon charaktere die schon auf level 10 oder 15 rum machen als weiterentwickelte einheiten ne? Und du musst den Typen immer noch am Leben halten, ne? Naja. Oh okay. das war echt schlecht. Das ist eine so Durchhalten-Fähigkeiten, ne? Den kann man nicht mit einem Schlag erledigen, leider, den Typen. Aber muss ich auch gar nicht, ne? So, ah, perfekt. Jetzt mit meinen ganzen Assistenz charakteren Oh mein Gott! Hey, warte ich mir jetzt eigentlich ja keinen Schaden machen, ne? So, ich muss noch war ich muss noch mal mit einem, ich muss genau, ich muss noch mal mit ihm einmal tanzen. Mein Gott! Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Unterschied hat, ob das irgendwie einen Unterschied ist wenig tanze so erfahrungspunktemäßig. Na mal mal. So, dann mache ich mal den hier noch. So, ich habe jetzt nur Charaktere hier hier eingepackt, die auch supports haben mit ihm, außer Tamara. So, ihn hat man ja noch gar nicht, also Level 25 war nee. Ich weiß gar nicht, was er für eine Fähigkeit bekommt. Aber er ist die gleiche Klasse wie, wie hier Dings, ne? also nicht man bekommt das gleiche, was auch immer ist Figur sehr cool. Emblem anspornen, doch da kommt mir bekannt vor. Irgendwie äh, in der Spielphase wird die Bündnis, dass ich benachbart habe. Das ist ein bisschen broken, so ganz kleines bisschen. Ne? Okay. okay, das Kapitel lief sehr viel besser als gedacht das war ehrlich gesagt recht chillig Ah, dem das weges ich hatte es voll einfach heute werden er kommt euch noch mal dazu sein Dings hier einzusetzen sein ein super angefangen weil ich so nervtüten gerade bin äh, wo wahrscheinlich ja, kann er jetzt mit magie Oh gott treffen ne? <lacht> Aber ich nehme an, stimmt die binding ist effektiv gegen Drachen, Ah, ne? oh, komm. Ah, oh, komm. wie kann man nur... Oder liegt er da, weil er mehr als Dings hat? Warte mal. Durchhalten plus ich ein plus plus plus die einer zu beginn des kampfes kp über zwei überlebt sie immer mit mindestens ein kapitel ist voll dämlich das ist egal was ich mache der wird deswegen wäre es eigentlich noch klüger gewesen wenn er da auf dem thron geblieben wäre ne? dann hätte ich ihn nie erledigen können also schon aber <lacht> sehr viel sehr viel schwere probleme mit dem ah, treffen damit ah, einer muss treffen danke okay. sehr cool so fünf level jetzt nehmen wir an das läuft genauso er blieb trotz ist wenn die sagen jetzt die schade minus 20 prozent cool hm. ich meine der überlebt so oder so ne stimmt ja ja ne, ich hätte eigentlich nur mein haupt angreifen dann einfach gewesen das heißt ich kann den gar nicht erledigen mit ihm das ist echt gesagt nicht schlecht ne? das heißt kann ich ja voll einfach manipulieren haben sich denn aber immer genau nur so ich kann immer noch daneben auch, und das ist das Problem bekommt sie aber keine Fernwaffe okay und damit haben wir das ist jetzt gebrochen cool ja 40 Züge aber nur weil ich ein bisschen herumgealbert habe ne so aber eine gute Trainingssession ehrlich gesagt fünf Level vier Level 5 5 5 die sind schon relativ hoch jetzt gekommen <lacht> durch all das ich jetzt nicht schlecht die a 90. da war super gut gerade finde ich so dann nehmen wir aber nicht fall und wenn du ihn platt machen kannst, das wäre super. sage eigentlich ich nur einer von den treffen. Oder was? Ohne hat Siegelschwert, ohne die Binding Blade, cool. Madeleine ich glaube, ich habe sie meistens am Magdalen genannt ne? wollte ich gerade Madeleine, So, da war chillig, da war richtig chillig gerade. Boah, ehrlich, du bist von da erschöpft. Da war super einfach. Irgendwie nicht. Aber voll steht das war eines der einfachsten Kapitel, die ich bisher gespielt habe. Und ich bin hier mit unterlevelten Charakteren in Ruhe gegangen die zehn Level unterlevelt waren. Aber da ist drachenmädchen, ne? ja. Sehr viel, da ist eine coole Sau, da ist ein cooler Bösewicht. der König von Bern, glaube ich da war auf weil dem ich im Feiern im um das spiel komplett durchspielen zu müssen also um das wahre ending zu bekommen muss es äh, neben quest freischalten von denen du nicht weißt, wie du die freischaltest und dann musst du die legendären sammeln die legendären waffen sammeln die du in den quest bekommst. die musst du alle noch haben bis Zum Ende des Spiels und dann kannst du noch drei, vier weitere Kapitel spielen, wo du dann zum fin echten finalen Boss kommst vor dem Sechs war so von dem ich manchmal, <lacht> <lacht> weil, wie soll jemand darauf kommen? ne? Ha, dieses Nebenkapitel scheint zu frei, wenn du in den Kapitel davor irgendwie unter 20 Zügen gewonnen hast. ne? Dar darauf kommst du ja auch von alleine. Ne? wenn du halt nicht gemacht hast, dann kämpfst du am Ende gegen sehr viel hier den Hauptbösewicht, den König. Und dann ist halt dann hast du Game Over, ne? Dann hast du halt dann hast du hier, weiß nicht, 20, das waren 20 Kapitel oder irgendwie sowas. Und dann ist Game Over, dann hast du ein Ending bekommen. Und dann weil du nicht, Dann stellt sich irgendwann heraus, dass, dass das Spiel eigentlich noch weiter gegangen wäre, weil du nicht alle legendären Waffen gesammelt hast kommst du nie kommst du nie zum Ende zum originalen Ende was du natürlich auch nie vor wusstest ne das Spiel sagt dir glaube ich nicht dass das Spiel eigentlich weitergeht zu dem Zeitpunkt ne ja, Fire Emblem sechs war eine sehr merkwürdige eher von Fire Emblem die älteren von Fire Emblem Spiel haben dauernd irgendwie so solche Sachen gab also typische Retro wo spiele irgendwie unnötig kryptisch sind damit irgendwie ein grund hast das spiel noch mal zu spielen ne? so. scharf okay, Meinst? Hey, hast du mich genannt wenn ich dich schlagen könnte dann würde ich es tun also ja die früheren feiern im tier hatten so merkwürdige sachen also du kannst das spiel nur offiziell durchspielen mit dem mit dem wahren ende wenn du die nebenquests alle freischaltest. hast und in dem, nachdem du die nebenquests quest erledigt hast bekommst du jetzt mal eine legendäre waffe welche nur 20 mal benutzen kannst jeweils ne? und wenn du irgendwie glaube ich die benutzt hast und die dadurch kaputt gehen weil damals ging ja noch gehen dann noch Waffen kaputt, wenn du die so oft benutzt hast, ne? Dann äh und du hast sie zum Beispiel nicht mehr zu dem Zeitpunkt, dann äh ja kannst du halt das Ende vergessen, das offizielle Ende. und du spielst das halt spiel nur bis zum bestimmten Punkt, durch. bis zum bestimmten Punkt durch, ne? Wenn du den dann abgeschlossen hast, ist halt Game Over, ne? Wir brauchen zwar ein Ende, ne? Aber es hätte eigentlich weitergehen können. das als heißt, wenn du ja star wars episode also die alte Theologie anschaust und du guckst hier 4 und 5 an du hast hier irgendwie fahrt happy ende ne? aber weil nicht danach gibt es nur einen film ne stell ich mal vor episode 6 wäre nie rausgekommen also als wäre episode 6 irgendwie nie rausgekommen ne und da irgendwie gedacht episode 5 war das letzte gewesen ne? Ich, ich halt immer, die, meine Erinnerung mit den alten Trilogien ist immer so komisch. Aber im fünften ist da der Torstern hops gegangen oder und da war es schon in der vierten. Ich ver, ich vergesse, ich vergesse immer, ich weiß, was alles in den Sachen passiert ist. Aber ich vergesse immer, in welchen Episoden die alle passiert sind. Ne? War Episode 5 da wo der Torstern hops gegangen ist, oder war es schon der erste Film? Ich habe da war schon der erste, der war schon Episode 4 glaube ich. Ja ja Ich finde jetzt hier nicht sicher, vierte. ja, vierte passiert dann da noch mal im fünften, im sechsten geht da oh. zwei Tops. Ne? Also, das, das ist immer das Problem bei mir ja, mit den alten Star Wars. Wenn ich. ich vergesse, immer so wann was passiert ist, in denen ich kenne die ganzen Highlights. hier so was in allen von denen passiert ist, aber ich vergesse immer wann was passiert ist. Aber ja, das Ending mit Fire Emblem 6 ist so, als wenn du irgendwie jetzt nur Episode 4 und 5 geguckt und dann Ende danach käme nichts mehr. ne Aber dann, wenn du irgendwie weiß nicht ein Geheimnis irgendwie entdeckt hat, im fünften Film, dann schaltet sich der sechste Film frei und dann erst siehst du, ey, so geht das also, also aus. Ne? So ungefähr fühlt sich da an im in, in ganzen aber warum ist ja gelb. Okay. Oh, ich habe Dings. Freischalten mit ihr Stimmt, die kann man ja jetzt freischalten. Wieder. Oh, rang mit Anna. Cool. Das A steht für Anna. Cool. Muss schon sagen, warum ist ja was gelbes? Ich dachte, sie hat irgendwie eine Quest oder sowas für mich. Könnt sehr gut. Das schalten wir die ganzen Arangen frei mit dem Kartieren. Ich wünsche das Spiel wird einen irgendwie zeigen, was man bekommt, wenn man, wenn man die Unterstützung... hat ja auch ingame effekte ja im Kampf. Wenn du dich neben jemandem stellst, der, den du einen hohen Supportwert hast. Dann bekommst du irgendwie so versteckte Werte noch so, so ausweichen und treffen und was weiß ich. Alles. ich wünsche davon gibt es mal eine Liste irgendwo im Spiel. Wir wachstumswerte. Wir könnten so ruhig auch mal in dem Spiel reinpacken, damit sich jeder die anschauen kann. Die sind immer sofort online. Ne? Also irgendwo müssen die Leute ja herbekommen. Langsam könnten die auch mal im Spiel irgendwie so irgendwo einpacken. Das, das sind mehr oder weniger die IVs oder EVs des Pokémon. Wollt ihr nennen? Schmuck des Werbegottes. Ja. war definitiv eine Businessentscheidung, die nach mir zu benennen, damit die halt mehr Wert sind. Ne? Oh ja, die sind voll vom wirm ne? das ist ein Autogramm vom BM gott drauf. Äh, 10.000 Gold bitte. Okay, cool. Stufe A. Level 20. Okay, okay, ich muss mal gucken, was diese ganzen Effekte hier sind. Okay, Oligolodia. Weil jetzt wo ich weiß, wie das so ungefähr funktioniert, sagt ziemlich interessant aus. Also ich, ich verwende mich im Kampf mit den Charakteren. Ne? Übrigens, ich bin gekleidet wie Roy. Das habe ich gar nicht erwähnt. <lacht> ich war gestern jedes Mal zu erwähnen, wie ich mich angezogen habe. ich Dabei denke ich mir immer so, ja, ich boah, ich ziehe mich jetzt hier an passend für die nächste quest gekleidet und dann vergisst ich halt immer zu erwähnen aber am anfang des so, irgend irgendwie irgendwen habe ich noch hier nach da war zu lässt ja Hörer, wollte ich gerade sagen was äh, wir vergessen egal. ja wollte ich auch gerade sagen so. Dann an so komische jetzt hat sie wieder die Klamotten an. Oh, lass mich hier etwas bequemeres schlüpfen. <lacht> also, voll dämlich, erst trägt irgendwie voll so extravaganzkleid Kleid, so oh, ich fühle mich gerade nicht wohl. Warte mal, du willst mit mir reden? Okay, lass ich mal kurz meine, meine äh, freizügige Kampfrüstung anziehen. Ich hätte sowieso irgendwie cool gefunden, wenn die Charaktere äh, ihre. Ihre Somnia klamotten anhalten in den Support. Da hat ja irgendjemand natürlicheres? Aber ich nehme an, einige von den Supports finden ja auch außerhalb vom Somniel statt. Ne? Ja, macht da keinen Sinn. es ist für mich, für mein Formal amusement, ja so was stehe ich. Wer ist Wie heißt das hier? Mag Bang. Da gibt es ja irgendwie so Videos auf YouTube wo irgendwie wo jemand sich aufnimmt beim Essen ne? und andere Leute schauen das dazu. Das ist übrigens etwas, was ich nicht verstehe. <lacht> das, ist, das ist ein von wenigen Sachen, die ich nicht verstehe. Angeblich soll das entspannt sein, jemanden so beim Essen zuzuschauen. Ne? in so einem Video, aber finde ich irgendwie gar nicht. Vor allem die Sachen, die immer gegessen werden, sind ja immer so, das ist ja nicht mal irgendwie was Angenehm, irgendwie was irgendwie angenehm zum zuhören ist. Und ja das sind meistens immer voll die fetten und schlabrigen Sachen, ne? Ja, ne? Ja, irgendwie so so Hähnchen, so Hähnchenkeulen und so, und dann, als, dann siehst du irgendjemand wieder irgendwie jemand irgendwie so 20 von diesen dingern ist dann das einfach nur so habe ich mir mal angeguckt so ein paar leute ich verstehe das gar nicht das ist überhaupt nicht meine welt so einige sachen kann ich ja noch so mich hineinversetzen warum das einige leute mögen könnten ne? aber das verstehe ich überhaupt nicht An angeblich soll es entspannt sein was wollte ich noch mal machen den support anschauen so, nein da kommt schon wieder das ding also ja Mark Bang. wer nicht kennt, kann ja mal googeln oder bei YouTube eingeben und selber irgendwie eine Meinung davon machen. Ne? So ihr beiden. Okay, das was irgendwie ironisch ist ich glaube sie hat nur ich glaube sie hat nur mit dem vier winden irgendwie support die anderen auch auf ein zwei ausnahmen glaube ich. ich meine sie hat weniger support als die anderen 母親羨ましい。 愛してくれた両親がいるなんてのは恵ま Okay. Davon erfahren wir wahrscheinlich mehr. So, ich werde übrigens, wir schauen uns jetzt mal die Bandgespräche an, ne? damit wir auch mal aus dem Weg kriegen. Ne? ich Stapeln sich und stapeln sich. Ich Letztes Mal habe ich sie ja nicht angeschaut wegen Dings hier, weil es halt zu lang war schon, vier Stunden. Und ich einfach keine Lust mehr hatte. Und jetzt gucken wir uns hier mal an. Ne? Da sind eine Menge. Also das sind bestimmt so für. 14 15 <lacht> aber die gehen ja schnell und ich will sie sehen das ist natürlich das wichtigste so ähm, eine sache noch sage ich am ende ich muss das hier mal kurz so eine liste auf dem pc muss ich mal kurz hier so anordnen damit ich das auch sehe vernünftig ja, jetzt sehe ich, jetzt habe ich genau davor gepackt jetzt sehe ich nicht was ich da auswählen kann ähm, hier machen wir das noch mal hier. Mein Gott. <lacht> so erstmal Kagetsu hat mit Marv trainiert. Joa oh, mag eine berühmte Person sagt das schon mal anscheinend. Ne? So, dann war Fogado. Den haben wir gar nicht benutzt heute. Weiß nicht, warum ich ihn. Ich glaube, er war kurz davor, Level 10 zu erreichen. mit Sehr gut, deswegen habe ich ihn. Ich mal gegeben. Und ich weiß, diese Supports sind relativ langweilig. Diese Einsatz hin, Einsatz her Supports, aber. Manchmal sind da ein paar interessante Sachen dabei, Und so einige Anlehnungen an, an älteren Feiern im Spiel. Das finde ich nicht find schlecht. so Sigurd haben wir aber auch mit Celestia trainieren lassen, weil Celestia ist irgendwie wie geschaffen für sie. Ne? Gott ich so sagen sie gut. Oder? Versuche mich gerade zu erinnern. Gab es überhaupt irgendeinen Weihwanderreiter in Fire Emblem 4? Ich glaube, man hatte keinen Weihwanderreiter. Das ist ja irgendwann der neue so Witz von Fire Emblem 4. Fire Emblem 4 wird auch äh, äh, Horse Emblem genannt, weil du so viele berittene Einheiten hast. Ich glaube, man hatte gar keinen Weihwanderreiter in dem Spiel. Ne? Also gar kein Was schon ist aber die karte der grund warum man so viele britene einheiten in dem spiel hat ist weil die karten so gigantisch sind dagegen sind die karten in dem spiel nichts die sind wahrscheinlich irgendwie so äh, Gold, mein Gott. die sind die karten die erste karte im feiern 4 ist wahrscheinlich doppelt so groß oder dreimal so groß wie die größte karte die wir bisher hier gesehen haben ne? ich weiß nicht welche welche die größte war aber ich bin mir ziemlich sicher, die Karte von Fire Emblem 4, die erste Karte, die Tutorial Karte, ist mindestens dreimal größer. Und die werden nur noch größer von dem Punkt aus. Also. Die größte Karte im Fire Emblem 4 ist wahrscheinlich 20 mal größer. Das ist schon ein bisschen krass. Da sitzt du auch manchmal irgendwie... Mehrere Stunden irgendwie, ich meine, ich sitze hier schon stundenlang an ein Kapitel, aber das ist da, weil ich so langsam spiele. Aber in dem Spiel sitzt du, das ist es unmöglich, vielleicht unter eine Stunde irgendwie durchzuspielen. Ein Kapitel äh, das ist gigantisch, eine Stunde war richtig ich eigentlich mehr als so, aber trainieren lassen. Mit Madeleine. Kann der Käfer überhaupt antun? <lacht> Sie ist auch ein Emblem. Hortensia habe ich mit Erika trainieren lassen. das sind glaube ich noch so Sachen, die ich gemacht habe vor im letzten vor dem letzten Part, ne? Von dem Kampf gegen Neil, Rafael, was auch immer. Aber ich kann noch nicht dazu die anzuschauen, weil ich habe ja im letzten Part nicht angeschaut angeguckt schaut habe. Ja, nach vier Stunden hatte ich halt keine Lust mehr. Mama oh, ein bisschen traurig. So, dann habe ich Gregory, habe ich auch mit, mit äh, Erika trainieren lassen. Das ist man bemerke dem freien beat selbst der furcht und schrecken bei meinen gegner überkommen so habe ich mit Nell trainieren lassen Vergesst mal, was war Mikaya eigentlich? Nochmal, Mikayas, diese, sie, sie ist so Mischling, ne? Die ist irgendwie so, boah, aber war diese, ja, die war halb Beoc und halb Lagus, ne? Also Beog sind Menschen vor allem 10 und lagus sind diese diese leute die sich in tiere verwandeln können oder sie war in, sie hat irgendwie blut von den beiden ne? da gab es irgendwie so einen bestimmten namen für die beiden stefan war auch irgendwie einer War dieser dieser grünerige schwertmeister gezeichnete oder irgendwie so hat keine ahnung so und dann habe ich eine menge leute mit corin und beide trainieren lassen ich habe die alle mit Corin und ball trainieren lassen glaube ich ne ja, und mal wir habe ich auch noch trainiert sehe ich gerade so, wir habe ich trainieren lassen mit Corin. der grund warum ich alle mit Corin trainieren ließ war damit alle hier momente werden diese eine fähigkeit die irgendwie nach dem ende des zugs äh, alle leute um einen herum heilt und ein bisschen support geben er sagt eine sehr gute fähigkeit und um support zu sammeln mit den charakteren so wir äh, dann habe ich alle von den vier Binden plus Nell und Raphael mit Coin trainieren lassen so wir sehen jetzt eine Menge Coin ja so das ist ja das oh, ist ja mehr so weil nicht Camilla in diesem spiel oder diese eine von vor allem awakening welche auch böse war aber sich auch irgendwie anschließen konnte durch den dlc glaube ich ich habe ihren namen vergessen aber sie sah, sie, hat auch, sie hat auch fast die gleichen kabotten an irgendwie ich weiß aber nicht mehr wie sie heißt. ihr von ich weiß wieder böse wichtig ist von denen sie irgendwie die rechte hand war Gangregel glaube ich ne so äh, gregory habe ich mit lassen okay. Oh, no, mit. Ey, Tanne, donova so dann mit coin wie gesagt jeder hat jetzt die fähigkeit hier momente gelernt von ihr ja, so alles was ich von coin brauche es gibt glaube ich noch momente plus da tut man anstatt 5 hp 10 HP ein. ich mache das mehr wegen den supports halt mit supports irgendwie leichter zu grinden sind so, oh, jetzt Supports mit. Kamui <lacht> <lacht> war ähnlich. so dann habe ich bei left mit einigen leuten trainieren lassen damit die alle hier seinen erfahrungsboost bekommen und zwar habe ich natürlich die vier winde ja alle vier Winde, alle dlc charaktere aber ich habe auch weil äh, vale mit bei left trainieren lassen auf level 10 ich weiß nicht wieso ich glaube, ich habe geplant ihr bei left lange zeit zu geben glaube ich, glaub, ich habe irgendwie auf lange zeit auf lange dauer irgendwie geplant sie eher bei left zu geben deswegen habe ich bei left ein bisschen hoch trainiert ich bin mir jetzt nicht sicher so celestia bei left <lacht> na An Gregory mit Ball, ich habe keinen Herzschlag. Okay, halt den Mund, und ja, das ist wortwörtlich. Weil wurde irgendwie ohne Herzschlag geboren, das ist, das ist wortwörtlich so im Spiel gibt's gib story gründe für also der grund war mir irgendwie so Also der, der wohl wirklich emotionslos geboren ich weiß nicht mehr die exakten gründe aber da war es doch irgendwie privat also deswegen ist er immer deswegen ist er mal so stone faced irgendwie sind die noch Und dann haben wir noch Raffall. und dann sind auch auch hinter uns waren. Bereton seine Stimme kommt mir auch bekannt vor. Stimmt, da wollte ich ja letztens irgendwie mal reden. Ich habe irgendwie ja mal die Synchronsprecher irgendwie nachguckt von einigen Leuten. Das ist ziemlich interessant, was man da gefunden hat. Ne? Ich weiß nicht mehr, wer wen gesprochen hat, aber du hast irgendwie so Charaktere wie wie äh, Bakugo von My Hero Academia. der der spricht irgendjemanden es war entweder Alchrist oder den Hauptcharakter Bakugo hat einen von dem beiden gesprochen glaube ich yunaka wird auch von jemandem Bekannten gesprochen ich habe aber vergessen wer es war ähm vielleicht habe ich das beim nächsten Pfad mal irgendwie so vorbereiten so da ja, fand ich schon so ein bisschen interessant was für dir gar nicht irgendwie irgendwie erkannt hast so ne, auf den ersten blick ne, ich erinnere mich noch ich könnte auch hier einfach google aufrufen aber äh, so spät uns da nicht mehr so Kagetsu wird natürlich von dir gesprochen ne, das haben wir schon herausgefunden ähm, also die judaka wird auch von jemandem bekannten gesprochen also bekannt also aber jemanden den ich kenne so Jedenfalls, ich weiß noch nicht mehr wer. Bakugo. so also von my dem Hero Academy, der Typ mit den Granatenhänden, der spricht entweder Al christ oder den Hauptcharakter. Der Hauptcharakter, ich weiß, ich komme mir beim nächsten Mal, also was zwar sowieso jetzt niemand mehr hier aber lass mich mal kurz hier mal sehen, ob ich die gleiche seite noch mal finde ne? ich muss da, ich stelle mal in einem bestimmten browser öffnen damit ich keine empfehlungen auf meinen hauptbrowser bekomme ne? äh, japanese voice actors ja warte mal ich glaube da ist die liste die ich gefunden hatte Alchris, äh, ja er wird von Bakugo gesprochen. Also der Typ, der diese Granatenhandschuhe hat und der irgendwie 24 24 Stunden am Tag dauern irgendwie ein Agro-Anfall hat. Das ist übrigens mein Lieblingscharakter von den paar Folgen, die ich geschaut habe. Mm. Alia heißt übrigens der Hauptcharakter. Also das er hier, ne se so genau seine so von ähm, Demon Slayer, was ich nicht erkannt habe hm. Conny von attack und Titan okay also ja, da habe ich mir auch gedacht sinne äh, zu den habe ich gar nicht erkannt so Junaka ähm, wer war sie noch mal okay Ach so, Jolien von okay, vielleicht doch nicht <lacht> Jolien von der äh, JoJo's Bizarre Adventure Part 6. Okay, da war jetzt vielleicht nicht so so bekannt wie ich gedacht hätte. So, Lumera oder oh, ist ein anderes Lumera wird von Sailor Moon gesprochen. <lacht> Boah, Hancock. Chloe, Chloe, ja genau, Chloe war auch noch irgendjemand. Ähm, Yamato von One Piece, also hier die Tochter von Kaido, ne? Fubuki, One Punch Man. Shinobu Kwetenoyaiba, also Slayer. Shinobu ist das die mit den ist das die mit den mit den Schmetterlingen oder die mit den mit dem Gift. Oder sind das nicht die gleichen? Also, die beiden, die ich irgendwie voll verwechselt hat immer äh, Kage so Dio. Ja, okay, <lacht> da wusste ich. Es ist interessant, irgendwie. Ich meine, offensichtlich bekommt sie ja irgendwie sehr bekannte Synchronsprecher in japanischen Rollenspielen. Ne? Aber mein Gott, habe ich ja letztes Mal mit dem Weg drüber geredet. Irgendwie so der Markt, irgendwie so die Auswahl von Synchronsprechern. In Anime und so japanischen Rollenspielen, also so in dieser ganzen Sphäre, so japanisch anime style Sachen, scheint irgendwie sehr begrenzt zu sein. Ne? Da hast du immer irgendwie so Charaktere, die sich kreuzen, so aber ist im Englischen auch so. Ne, hier der, der Typ, hier, der schwarze Power Ranger, ne? der erste, der zweite schwarze Power Ranger, hier Johnny Young Bosch, da war ja, da war jetzt nicht der der schwarze, schwarze Power Ranger. Aus der allerersten Staffel, weil in der der erste Schwarze Power Ranger war ja auch vom Schwarzen gespielt, ne? Aber der zweite Schwarze Power Ranger wurde von einem Asiaten gesprochen und da ist Johnny Yong Bosch und Johnny Bosch hat zum Beispiel Ichigo in Bleach gesprochen, aber der hat auch eine Menge Charaktere in der Tales of Serie gesprochen. Der hat irgendwie ein, der hat irgendwie Guy aus Tales of the abyss gesprochen, der hat äh, Bobby ist ja noch Emil aus Tales of Symphonia 2 gesprochen, Der kam auch relativ oft vor. Dann irgendwie wieder Synchronsprecher von dg war auch einer der Hauptcharakter in Tales of Grace. F ähm also, ja, das ist eine Menge. Ich das beste Spiel. Mit dem besten synchronsprechern meiner Meinung nach, in der japanischen Version, war für mich immer noch Final Fantasy 10 Davon hätte ich gerne mal die japanische Version gesprochen, weil das war absolut irre. <lacht> also zu der Zeit, in der das Spiel rausgekommen ist, man hatte sieben Hauptcharaktere, ne? vier Männchen, drei Weibchen, ne? und drei von den männlichen Hauptcharakteren wurden alle von äh, von Charakteren aus den Big Free gesprochen, also von den Big Free Animes zu der Zeit, also One Piece, Naruto und Bleach, ne? Der Hauptcharakter wurde gesprochen von dem Synchronsprecher von Ichigo aus Bleach. Ein anderer Charakter wurde gesprochen von von Zoro aus ja, One Piece, einer Eine andere Hauptcharaktere. Und ein anderer Hauptcharakter wurde gesprochen von Itashi aus Naruto. Das ist doch irre sollen das Spiel mal die japanische Synchro rausbringen. Ey. Da macht das Spiel, das ist sowieso eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich wollte, ich habe mir schon lange mal irgendwie mal überlegt, ob man jetzt Let's Playen, weil es einer meiner absoluten Lieblingsspiele Aber die soll man eine japanische Version von dem Spiel rausbringen, also japanische Synchro. Ja, super krass. Was haben wir in der englischen Version? Bender von Futurama. <lacht> ja ne, wir haben bender von futurama in der englischen version ja walker wird gesprochen von bender der hauptcharakter wird gesprochen von denselben typen der danny phantom spricht in der englischen version jetzt denke ich, ehrlich gesagt auch nicht schlecht jetzt so wo ich danach denke eine eine hauptcharakter wird gesprochen von hier bobby ist hier bobby ist noch mal terror strong welche irgendwie jeden cartoon charakter überhaupt gesprochen hat hier, hier jimmy neutron äh, ne, nicht Jimmy neutron äh, timmy turner hier von elf helfen ähm, twilight Hauptcharakterin von model pony äh, blossom der ne, wie heißt sie noch mal bubbles von ihr powerpuff girls die spricht irgendwie jeden jeden cartoon charakter in der englischen version ja die doch diese eine hier gesprochen hier diese cheerleaderin von lollipop chainsaw ist voll bescheuerte ähm, Hack and Slash Game ohne Cheerleaderin mit einer Kettensäge der Kettensee gespielt äh, in der zombie apokalypse <lacht> Ja, die hat Rico ges äh, gesprochen von äh, Final Fantasy 10. Da fand ich schlecht und noch andere Charaktere. Hier war neil aus äh, Final Fantasy 13. Hat sie, ja, glaube ich, auch gesprochen, ne? weil nicht er ja, ist interessant, wenn äh? man sieht, was so weit immer herausfindet. Ich habe jetzt lange geredet, ne? ist auch egal. interessiert doch keiner mehr hat er sowieso jetzt schon hier weggeschaltet ne? und ich sage, das war es für heute. In der nächsten Folge machen wir dann, ich meine, Zelikas Quest war auch noch Level 10. Das heißt, die machen wir natürlich auch. Ne? Ich weiß, ich muss noch in die Arena kommen, aber ich mache die Arena ab jetzt auf Screen. Ne? Oh, mein Gott, außerdem, als ich die letztens auf Screen gemacht habe, war das voll schwer irgendwie dazu gewinnen, weil ihr wisst ja. Die charaktere mit denen wir in die arena gehen wir kämpfen gegen andere charaktere von uns ne? und ich habe zum beispiel auf screen kanal mit Nell oder rafael ja, einige arena kämpfe gemacht und die mussten immer gegen louis kämpfen ne? und die hatten keine chance deswegen habe ich irgendwie immer das spiel resettet und und ich glaube die gegner gegen die man kämpft sind immer von anfang an irgendwie hier bestimmt also, du kannst halt nicht manipulieren oder so, weil egal welchen Charakter ich da eingeschickt habe, außer Louis, die mussten immer gegen Louis kämpfen. Also, da muss ich immer irgendwie so ein Charakter wählen, der auch gegen Louis irgendwie eine Chance hat, und dann habe ich halt gewonnen. Ne? Das ist ein bisschen gecheatet, weil man normalerweise sollte man vielleicht das Ergebnis nehmen, dass ein irgendwie ja, ähm, gegeben wird, aber mein Gott, ist doch jetzt sowieso auch egal. Ich bin doch schon die jetzt die Charaktere, ich bin schon bin schon genannt, irgendwie ja, DLC-Embleme und so zu benutzen. Von daher ist jetzt eigentlich auch egal, ne? Gut. Aber, das war's dann für diese Folge. Ähm, ich sehe euch dann in der nächsten Folge, wenn wir dann wahrscheinlich neben Nebenquest machen, ne? Mal schauen. Also ja, danke schön fürs Zuschauen. Oh, uh, Sternstuppe, wünscht euch was. Danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hoffe, hat dir gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like da. Dabei kommt das, würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.